Ja. Okay. So gut. Zug. Wir versuchen mal Flaps One. Ja, das sollte schon gehen. Versuchen wir hier mal zu starten. QH1031. Also QH1031. Crosscheck 1031. Checked, checked. Fly control check. Left, right, up, down. Pedal left, pedal right. Down point five. Check, wunderbar. Break sollten eigentlich gehen, haben wir gesehen. Fuel. I did We won. We rotate. Woohoo! Speak life. Gear up. Das haben wir schon mal. Ist, uh, Arau. Das Arau! Was ist Arau! Arau! Was nee. haben mal hier down. Speedcheck Flaps 2 Hier auf dem Anflug Schubfahrt Fricktal mit dem A320 Airport not inside Keine Chance, wo ist der Airport? <lacht> Wo ist der? Airport Inside. Wow. So, wenn wir das jetzt hinbekommen? One thousand. Continue for landing. Wir sind zu hoch. Spoilers. Aufspannungsleitung. 100. 400. Spoilers auf. 300. Centerline.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 Und das, meine sehr geehrten Damen, nennen, nennen wir einfach Glück. <lacht> Why? Family? We did it. We did it. Was sagt ihr dazu? Billy Billy Cap Party, Party, Party Pilot. Pilot.